Und meiner Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zu unserem neuesten Projekt. Und zwar Luigi's Mansion 3. Ja, ganz, ganz neu, neu erschienen. Erst am 31. Oktober. Pünktlich zu Halloween ist Luigi's Mansion 3 erschienen. Der lang ersehnte dritte Teil. Irgendwie sieht aus. Ja, weil wir haben uns ganz spontan für Luigi's Mansion 3 entschieden, weil wir haben wieder Probleme gehabt. Ja, läuft doch niemand schief mehr. Ja, wieder nochmal partners in time Ja, hey, wir wollten erst äh, Mario und Luigi Partners in Time spielen, haben wir nicht gemacht, darum deswegen haben wir Donkey Kong Country gemacht, dann wollten wir Super so Mario Bros. 2 zusammen spielen, hat nicht geklappt, deswegen spielen wir jetzt Luigi's Mansion 3, was kann da schon schief gehen? Ja, hey, cool. ich, bin cool. ich, ja. ich bin ja froh, dass ich irgendwie mehr mit einem Ersatz gekommen bin. Ja, weil ich hätte jetzt auch Idee gehabt. <lacht> ja gut, okay, ich würde mal sagen, äh, wollen wir mal anfangen? Ja. Fangen wir mal an. Okay. Das Spiel geht's zu zweit, das ist ja schon mal ja. gut, Ich werde mhm. äh, ja, Story, ja. Ja. Alles klar. Dann fangen wir direkt mal mit um dem neuen Spiel an. Oh. Okay. Alles klar. Menschen. Da müsste ich doch gut drin sein, oder? Ich weiß nicht, hast du schon mal Luigi's Mansion gespielt? Ja, dann, dann sehe ich große Probleme bei dir. Oh, Ach, ich kein Jump Run spielen, müsste ich da auch nicht wissen. Ja. Na da. Oh shit. Oh mein Gott, ein Bus. Das ist das Ende der Welt. Der baut doch bestimmt irgendwie einen Unfall. Hast du gesehen, wie der wieder fast das Schild machen wird? Ich hab keine Ahnung. Ihr eigenes Schiff, das sollte ja auch für dich. Ja, wie auf Supermaster-Schirm. Ich bin gerade erstmal Luigi. Hm. Hä? Stimmt, äh, dieser Hund äh, gehört, äh, komm, kam aus Luigi's Mansion 2. Okay. Ja? hab schon wollen nicht irgendwie so. Ja, hat Luigi äh, im zweiten Teil halt manchmal echt das Leben zur Hölle gemacht. Ich sehe, dieser Hund aus, ich Viele und so. Ja, er hat so eine gewisse Ähnlichkeit. Er ist verstorben, oh Gott. Ich weiß genau, was hier passiert Er ist gestorben, Oh mein Gott, hast du gesehen, er hat das Tor gerammt? Ja. Aufgefallen, dass Peach voll, voll viele Klamotten mit hat und Luigi nur einen einzigen Koffer. Oh. Ja, ich ja. meine, er hat ein München dabei. Das meins, Menschen. Sie wirklich schön aus. da ja. noch. Dieser Hund sehe ich das an. Okay, dann fang an. Du kannst dich ja um kannst dich umsehen, mit X kannst du interagieren. Hallo! Wo willst du denn hin? Lass uns an der Rezeption einstecken. Habe ich erstmal meinen. Okay. Was geht, mein Blüder. Yummy. Yum. Mm. Oh. Oh. oh! Oh! Doggy! Nochmal machen Hey Bro! Hey Bro! Hey Bro. Hey Bro. Hey Bro. Hey Bro. Hey, Yo, Luigi, was geht? <lacht> hm. Ich mach immer irgendwie rumlaufen als Frage. Ich schon jetzt so weit schief in den Architekturkamer getreten. Was geht? Was ist denn was ist das denn für ein Blick? Sehe ich da etwa Beunruhigung? Keine Sorge, unser Personal wird alles dafür tun, um euch einen denkwürdigen Aufenthalt zu ermöglichen. <lacht> Das hätte er irgendwie eine oder so <lacht> Meinst du? Nein! Das habe ich auch gemacht, also noch... Hoch. <lacht> aber was sagst du denn denn von so der Grafik dieses Spiels? Sieht Ja. Und jetzt sieht das mal an. Obwohl dieses Beach das ganze Zeug wirklich braucht, das sie gepackt hat. Ah, Luigi, was ist los? Ah, oh nein! Oh, trocken. Mein Kopf steckt fest, ich komme nicht raus. So. Nehmen wir Marine in der Mitte? Nein, in der Mitte sollen wir reden. Was geht? Maske auf. Hm, ihr habt noch gar nicht eingeschenkt, oder? Dann begibt euch bitte zur Rezeption dort. seit ist, ist Entwicklung von den Seid die Füße zu Ding und so entspannt. Darf ich euch eine Kostprobe aus unserer reichhaltigen Auswahl an Getränken anbieten? Ich nehme ein deutsches Getränk. Was wäre denn vielleicht für dich ein deutsches Getränk? Das war ich nicht. <lacht> das war ich nicht. Das war der Hund. Entschuldigung wegen der Unannehmlichkeiten, aber der Aufzug ist vorübergehend aus dem Betrieb. Das Problem sollte aber bald gelöst sein. Ja also Im Moment spiele ich noch allein, aber... Das wird sich, glaube ich, noch ändern, ne? Ja. Also, ist mal. Ich habe die Überraschung verbraucht. Nun, wie gefällt euch dieses wunderbare Hotel? Wir sind sehr stolz darauf, unsere Gäste mit Prunk und Luxus verwöhnen zu können. Das ist doch nett. Moment mal. Schwebte der gerade? Ja, der hatte auch keine Füße, glaube ich. Äh, doch, Füße hatte er, aber. Aber ja, er schwebte. Okay. Das war, das war ziemlich seltsam. Was ist hier so ein Glänzen. Das ist wahrscheinlich das Licht. Okay, ich hab gerade Dann gehen wir mal mal in die Mitte ein. Hast du mit Peach schon geredet? Ich hab Was geht? Was geht? Hi! Das Hotel ist riesig, Meet. Und auch so wunderschön eigentlich. Ja! Riesig glücklich, dass wir einen Aufenthalt hier gewonnen haben. Moment mal, gewonnen? Das kommt, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe die doch im ersten Teil oder so. so ähnlich. Ja, ja. Herzlich willkommen im Bui Hotel. Seid ihr bereit zum Einchecken? Oh, ja. Kein Problem, es eilt hier nicht. Seht euch. ruhig zunächst hier unten ein wenig um, wenn ihr wollt. Äh, du hast auf Nein gedrückt. Da auf Nein? was? Ja, du hast gerade oh. auf Nein gedrückt. Herzlich willkommen. Seid ihr jetzt bereit einzuchecken? Ah, boah. Das ich auch Thank you. Da hab ich von uns geschaut, Suma Tevitara. Willkommen im Ui Hotel. Klar, Ui. mein Name ist Sarah Schreck. Ich bin in der drin. Nano Sandra Schuh. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr meine Einladung gefolgt seid. Ich meine diese Frisur. Sie ist wunderschön, ne? Ja. Na, Sandra Schuh. Eure Reise muss sehr anstecken. Schuh. Du bist <lacht> oh Gott. Hm. <lacht> ja, ja, ja. Wie er ist, gehört das selbstverständlich zum Service. Nostal? Wie ist das? Wie ist ein so erst erstklassiges Rundum-Paket, das in Hören und Sehen vergeht. Mabel, wir gehen hier. Warten! <lacht> ah, go! Hey! Ups. Okay. Ah. Ja, das ist äh, so alles in Ordnung, ne? ja. Friedlich. So. Sonnenschein. Sonnenschein. So, wir sind auf der fünften Etage. Cool. Nee. Oh, ja. Was ist das? Diese, diese Frisur, oh, sie ist wunderschön. schön. Mario, Luigi und Peach sie sind auf dieser Seite. Für die Toten haben wir auf der Seite gegen immer zehnmal eingerichtet. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Ich kann mir vorstellen, dass es absolut unvergesslich sein wird. Oh, Entschuldigung. Stell mir einfach nur so vor, wie die drei Toten irgendwie in so einer engen Kabine oder so eingepackt werden, so ein Sklavenaufenthalt. Nein, okay. nein, nein, nein, nein. Ja, bloß nicht man werden oder also. äh, so. meine... <lacht> oh, so. Oh, ist das schön, ne? Das glänzt, warum, glänzt das? warum glänzt das so sehr? Es glänzt so sehr. Okay. okay. Badezimmer. Oh Gott, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, Da will ich jetzt Was so ich sehen. Ich Dann also nicht. Wir aufs oder sowas. Das ist nicht. doch, <lacht> Gott. Das ist Geschenke. Ja, wie so viele Geschenke. Ich meine, ich mag Geschenke. Magst du auch Geschenke? Ja. <lacht> alles klar. Wuff! wie wär's es mit Ausruhen? Äh, ja. Yeah. Ah. Ah, da habe ich dann alles eingepackt. Ja. Frage. und natürlich noch, noch ein paar Sachen zum Wechseln ja ich sag gleich ja, dann werden wir erstmal schlafen ein bisschen 50 shades of grey lesen wie <lacht> oh, <ja. lacht> ja. kann man so schnell einschlafen ganz genau wie wenn ich versuche ein buch zu lesen wir müssen auch direkt einschlafen direkt ins Koma fallen ja <lacht> okay, das war ein schönes Spiel das ist ah. angenehm und dann passiert hallo ah. <lacht> ah. schon wieder mal hallo jetzt sieht hier alles ganz anders aus <lacht> Ah. Warum? Wieso? Wie passiert? Aber auch vorhin noch ja, Dingen, da war noch Ja, vor allem, da war so hell. Da ich Stuhl. Ja. Warum? Oh nein, die Ballons. Nicht die Ballons. Oh, oh, oh. Die sehen so gruselig aus. Das oh. Warte. War das gerade eine Ratte? Hallo. <lacht> oh Gott. Okay. Okay, ich gehe <lacht> <Was? lacht> geh wieder nach. Ich gehe wieder Ich gehe wieder. Tschüss. Ja, ich <lacht> okay, ich gehe nach Hause. Tschüss. Mario und den anderen wird schon gut gehen. Ich gehe dann okay. nach Hause. Nach Hause. Nach Hause, nach Hause. Äh? Das wäre eine merkwürdige Tapete. <lacht> ja. Das ist aber merkwürdig. Dreck. Oh nein. Oh nein, meine Mütze. Oh nein, nicht die Mütze. Das ist nur nicht die Mütze. Die ist wichtig! Ihr könnt meine Hosen haben, wenn ihr wollt. Aber nicht die Mütze! Oh, das ist gruselig, ne? Ja, ich hab das so Gefühl, ich müsste... Da! <lacht> ich hab das so Gefühl, ich müsste das Spiel irgendwie Lauter stellen, damit ich, oh Gott, mich echt... Oh, okay, ich kann sogar... Ja, du kannst dich um, umschauen mit dem rechten Stick. Ich kann es mal den Kopf in Ruhe lassen. Mario, mein Bruder, ich will ja keinen Stress machen, aber ich habe gerade richtig schnell. Mario? Das ist... Ich glaube, das sind seine... Ja. <lacht> ja. Könnten aber auch jeden gehören, also ich bin mir jetzt nicht so sicher. Das ist nur mein Bruder, also... Hey! Nicht Ah! Ich glaube, du musst wirklich, ich Spiel ein bisschen lauter machen. Ja, okay. Ein bisschen Echo mhm. Aber bisschen Aber scheiß drauf. Halt ein Horror ne? Ich weiß nicht, ob man das wirklich als Horror-Spiel bezeichnen würde. Oh Gott. Wenn wir Horror-Spiele spielen so sollen, dann, dann sollten wir Five Nights Freddy spielen. Ja. Ah. Ah. <lacht> <lacht> <lacht> okay, Kommst du jetzt bei mal? Das Zimmer? Nein! ist das Zimmer. Oh. Ja, da wegen wohl. Okay, ich gehe an. Hier geht ein bisschen hoch, oder? Ja. So. sehr macht, oder schon. Hilfe! Hallo. Frau muss auch nicht da. Hallo. Hm. Vielleicht Wie da? Papierflieger. Wie Papierflieger. Ist das hier drin? Nein. Das oh, ist eine Münze. Oh, Münze, geil. Money. Oh, Krähen. Oh, geh weg Stuhl. wie okay. die Totze kommt nicht. an den anderen geht geht's gut. Ich kann einfach. Gehen, ne? mhm. Oh da passiert was. Ich gehe da <lacht> Ich will da nicht hin. Oh nein! Sie sind ja an. Geist. Ah. Mit dem schönen Haar. Ah, hey. VIP. ich war gerade auf dem Weg zu dir. ist in Ordnung. Die Einrichtung ist der letzte Schrei, nicht wahr? Verstehst du es? <lacht> Ach, ich okay. kann sie gar nicht vorstellen, wie viel es mir bedeutet, dass du die Einladung angenommen hast. Da liegt die Frage auf der Hand, warum das wohl so ist. <lacht> Ganz einfach. Es gibt da jemanden, <lacht> <einen>, den ich die <lacht> die Er inspiriert mich zu meinen besten Ideen, wie zum Beispiel dich hier einzuladen. Ich bin ein riesiger Fan von mir, deshalb freut es mich ungemein, ihm jemanden vorstellen zu dürfen. Luigi. Dich. Ganz genau, Luigi. Dich und niemand anderes. Haha. Hoffentlich bist du bereit. <lacht> <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> Überraschung, Luigi. Ich bin es, König Boo. Dieser alte Chaos hatte mich ja in seinem Labor eingesperrt. <lacht> Aber wie du siehst, konnte ich entkommen. Die Hotelinnahmerin wollte mich schrecklich gern treffen und hat mir geholfen. Hurra! Ich hätte nicht gedacht, dass du wirklich hier auftauchst, aber ich bin darauf vorbereitet. Mein Rachefeldzug steht kurz vor dem Abschluss. Was für ein Rachefeldzug? Nun ja, die Frage lag nah. Das erkläre ich gern. Ich banne deine Urlaubsbegleiter und dich in Bilder. Ach, Luigi, es wird schon bald alles vorbei sein. Zeit für einen Wiedersehen mit der Familie. Boom. <lacht> oh no! Hi. <lacht> Wie gefällt dir das? Absolut umwerfend. Gib's zu! Ach, und das hier ist auch schon vorbereitet. Habe ich extra für dich reserviert. Halt still, Luigi, und setz dein verschrecktes Gesicht auf. Das Spiel ist aus. Oh nein. na, na, na, na, na, Na, Okay, dann ich gleich mal Das wäre Oh, ich weiß, wo ich gehen muss. Okay, danke. Ein, alles klar. Wo musst du hin? Hier rein, ne? Ha! <lacht> oh, no. da, da rein? Da rein, oder? <lacht> Sieht doch jetzt ein bisschen anders aus. Ja? Das ist das oh, wahre ja. Hotel. So wie da wahrscheinlich im Ziel, aus, Ja, ja. Okay. Luigi's Mansion 3. Wir ja, haben uns ausgetrickst, Mann! Übrigens, ich sag's jetzt mal für alle, Na, er hat ein Bad Ending verpasst. Was, wieso? Naja, sagen wir mal so. Da hätte ich mich fangen lassen sollen. Richtig. Ja, okay. Werdest du dich fangen lassen können? Okay. Aber egal. Können wir ja später nachholen. Okay. okay. Ja. Ich hab mir die Hosen gemacht. Ah. Ich habe keine Taschen mehr. Ja, mhm. Doch hast du. So, jetzt geht das Spiel auch wirklich los. Du hast da oben links eine Lebensanzeige. Okay. Ja, wenn sie auf Null fällt, bist du, naja, wie soll man sagen, ja. Game Over. Ich hab ich hab Geld. Ja, unten links siehst du dein Geld. Ich okay. Gruselig. Sie? Ja. Hallo? Hallo? Ich da okay. Geld. Ah. <lacht> ja. wir müssen wissen, wir, ihr ah. müsst wissen, ihr müsst wissen, Danierung mag, mag Geld. Ja. Er liebt es. Er möchte es haben. Na. <lacht> das ist das. Ist ein Edelstein. Her, Gib her! Da kommen sie nur nicht ran. Bist du etwa schreckhaft? Nö, nee, ich kann nicht. Alles klar. Okay. Ja. Nein, was machen wir denn jetzt? <lacht> Hast du auch gesehen? Oh! Oh, er ist da, da verschwunden. Vielleicht solltest du ihm folgen. Aber er ist Geld. mehr. eine Münze ist besser als gar keine Münze. Okay. Ja, so ähnlich, ne? Ja. Ah, Warte. So. Ja, Geldscheine. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Oder kann man geld einsammeln? Ja, natürlich. Ich dachte, wir hätten mehr irgendwie. Oh Du kannst hier Münzen, Geldscheine, Goldbarren und Perlen einsammeln. Oh, geld Gold, ich schon Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Geld, Geld, Geld. Geld. Geld Geld bin naja klar, dass du so, so schnell nicht abhauen kannst. Oh Wenn ich jetzt könnte, dann würde ich es tun. Würdest du ein einfach so deine, deine Freunde und ja. Familie zurücklassen? Ja. Sogar deinen eigenen Bruder? Ja. Ganz besonders. <lacht> <lacht> <lacht> Was? Hey. Wir haben doch schon einige Spiele gemacht, da ist doch <lacht> <lacht> <lacht> Did it did it did, it, did, it, did, it, did it. Exactly. <laughs> Zumal dann damit auch verloben oder? Oh, guck dir das an. Oh, jetzt kann der Spaß richtig losgehen. Oh, jetzt ich sogar, okay. ich kann schon am hm. Ja. Halte A gedrückt. jetzt ist das los. Ah. Ich kann meinen Mund töten? Mach das nochmal. Hast du dir wuff hast du dir alles merken können? Oh ja. Gut. Hm, aber er ist ja schon tot so. egal. So, jetzt hast du, hast du den Schreck weg. Jetzt, jetzt kannst du anfangen Sachen zu machen. Oh, pass Komm her, du alter. Okay. Du kannst auch gerne mit deinem Lichtblitz töten. Ja und beeil dich. Ich ähm, wenn sobald du Geld nicht eingesammelt hast verschwindet nach einer kurzen Zeit. Versucht mal die Ratten zu blenden. Also, bescheiden Bescheid, ne? wenn mhm. irgendwie eine Ratte oder so kommt, ne? immer schön blenden. Ja. Einfach erstmal jeden Müll hier einsammeln. Ja. Natürlich kannst du auch die Ratten einsaugen. Was ist das ja, in deinem Staubsauger. Ja, warum? Okay. Alles meins. Wenn hier schon da ja, damit ich mal Geld damit. <lacht> Seht <lacht> euch diesen gierigen. <lacht> ja, du, ja, du sollst Ratten nicht berühren. Die machen dir Schaden, Nein, aber wahrscheinlich. Ich meine nur fünf Schaden machen sie dir. Dann geh weg, geh weg, <lacht> weg und um Holt. Oh Gott, das <lacht> ah, okay. Okay. Da sieht er schon wieder das Geld. Das, ist das erste Mal, ich sehe. <lacht> das erste Mal, dass sie <lacht> das Mal, was er sieht, ist Geld. Oh, oh. Geld hier schon ab, ey. Das ist doch gar nichts. Du wirst doch zu viel mehr Geld kommen. Oh. Geldbaum. What? Ich hätte auch gerne so einen Geldbaum. Wie in die Sims. Oder wie in Animal Crossing. Oh, da, gibt's auch Geld? da kann man auch, auch Geldbäume machen, aber frag mich nicht, wie man das macht. Vielleicht, was es ja jemand in den Kommentaren? Das Geld rausgekommen. Okay, ja, oh, haben wir schon 29 Minuten? Ja, sagen hier ist ein Block zum Schneiden oder? Ja, Gut, dann hoffen wir hm. euch gefällt das Projekt ne? mhm. und hoffentlich ist beim nächsten Mal der Mario Master auch am Start. Hier irgendwo, hm, ich glaube, noch nicht. Nee, okay. Ich würde mal sagen, wenn, wenn ich richtig einschätze, so ab Part 3 oder spätestens Part 4 wäre, werde ich auch dabei sein. Okay. Weil wir müssen, was bestimmtes machen, damit wir das Teamspiel freischalten können. Okay. Gut, dann sehen wir uns nächsten wieder, ne? Ja, wenn es heißt, Luigi's ist Match 3. Große, Grusel, große, Grusel, große, Grusel, große, große, große. Uh, Geld, Geld, Geld, Geld. Geld, Geld, Geld. Geld, Geld,